Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute mal, ihr könnt da meinen neuen Hintergrund sehen, heute einfach mal ja, ein etwas unprofessionelles, ein etwas unstrukturiertes Video, derweil nämlich ein Fail passiert ist. Ich habe ja ein neues iPad und ich habe mir extra ein iPad Stativ gekauft, damit ich da drauf drehen kann. So weit, so gut. Es funktioniert aber nicht, weil das bei YouTube so ein Streifenbild ergibt und kein Vollbild. Voll Scheiße. Nicht drüber nachgedacht. Egal. Jetzt ist es so. Jetzt zeige ich euch halt so ein bisschen amateurhaft, was ich heute für ein Make-up-Look trage. Weil den habe ich nämlich gefilmt vorhin mit meinem iPad, was nicht funktioniert hat. Hm. Ja. Auf jeden Fall habe ich heute die CC-Cream von Klinik drauf. Dann den Bronze-Kontur-Kit von Too Faced in Pink Leopard. Dann habe ich den Cookie-Highlighter drauf. Der ist von Benefit. Die Mascara ist von NYX, die wird Hype. Und den Eyebrow-Pencil. Äh, Quatsch, Eyebrow. Den My Brow. Nein, na, Quatsch. Den Lidschattenstift, Mensch. Wie heißt der noch? Keine Ahnung. Ja, ist alles egal, heute. Auf jeden Fall. Und, ähm den Lippenstift, den Lipstick von L'Oreal. Ja, wie gesagt, es tut mir total leid, dass ihr jetzt kein richtiges Make-up-Tutorial habt. Aber ich habe ja eh nicht so viel gemacht. Aber es tut mir trotzdem total leid. Ey, sorry, Mann, ich habe da voll den Fail gehabt. Naja, wie dem auch sei, ich quatsch nicht mehr lang drum rum. Jetzt ist das Video, jetzt ist zweieinhalb Minuten, also, boah. Ich kann mir jetzt kein zweieinhalb Minuten Video hochladen. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung, es ist einfach der Fell des Jahrtausends wieder. Naja, dann quatschen wir halt noch ein bisschen. Mensch, Meier da quatschen wir noch was. Ich kann dann gerade rüber zur Mina gehen und mal gucken, was die da noch fabriziert. Weil in meinem Schminkzimmer ist nämlich jetzt immer... Da ist ein Mähnchen. Weil in meinem Schminkzimmer ist nämlich jetzt immer die Tür zu, dass da keine Tiere reinlaufen. Ja. Aber es war ja dann wieder voll der Fail des Jahrtausends, ne? Ey, wo gibt es sowas? Das ist doch voll scheiße. Das ist echt scheiße gelaufen jetzt. Ja, ich, ich kann es nicht ändern. Hm. Scheiße. Und das Stativ war auch noch teuer, es hat 30 Euro gekostet. Ich kann es eigentlich in die Tonne schmeißen. Ach. Und sowieso war die Kamera unten und nicht oben, wo sie sein sollte. Und dann habe ich es versucht, richtig rumzudrehen, das ging aber nicht, der weil es dann in der Haltung nicht mehr gehalten hat. Und außerdem ist die Qualität vom iPad von der Innenkamera total scheiße. Das ist die hier vom Handy tausendmal besser. Und muss ja auch einigermaßen Qualität liefern. Ich kann ja da nicht so ein verpixeltes Video irgendwie hochladen. Oh Mann. Ja, ist halt so nicht ändern blöd gelaufen ich nenne das video auf youtube einfach fällt es der versucht das make-up tutorial <lacht> auf jeden fall habe ich meine nägel gemacht die sind einigermaßen gut geworden. Ja, dann beende ich jetzt das Fail-Video mal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. weitere Videos folgen. Lasst den Daumen nach da oben da. Thumbs up. Abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner verklopten Fälle mehr von mir verpasst. Das ist so auch noch. Noch so ein Fail, ey. Vai oh, vai oh, vai oh, vai. Oh ne, das ist alles schrecklich. Ist alles schrecklich hier. Oh. Männchen putzt sich, was ist Mini, Mini. Mimi! Ja, wo bist du denn? Leckst du wieder? Tut du wieder lecken? Ja, leckst du wieder, du Frechdachs. Die ist süß. Oh, ich liebe so. Leckt immer so viel, da ist man immer so. Uh, naja, wie dem auch sei, ich wünsche euch Spaß, weiter Videos folgen. Bis dann, bye bye.